Ja, hallo, mein Name ist Jan Studnicek, der mit dem unaussprechlichen Nachnamen in der Gruppe, Baujahr 91. Jan gehört zu den zwei bis drei Personen, würde ich sagen, die vor ziemlich genau zwei Jahren meine Euphorie fürs Filmemachen geweckt haben. Er geht immer ziemlich professionell vor. Auf der anderen Seite verbreitet er aber auch gerne Spaß und Blödsinn am Set. Ja. <lacht> Ich denke, er wäre auch gut für die Rolle des Jokers geeignet, falls mal wieder ein Nachfolger für Heath Ledger gesucht werden sollte. Er hat aus unserer Gruppe die längsten Haare, wie wir gerade noch mal festgestellt haben, und viele Tattoos. Jan und ich, wir teilen uns viele Sachen: den Vornamen zum Beispiel, unseren Heimatort, die Passion fürs, fürs Filmemachen und das gute Aussehen. Also Jan heißen wir beide, ich heiße eigentlich Jan Aiko. Ja, dieselbe Passion fürs Filmemachen. Ich glaube, dass, dass er auf eine ähnliche Art und Weise leidenschaftlich äh, sich für, für Kameras interessiert und da auch immer, immer irgendwie alles wissen muss und so. Das verbindet uns auf jeden Fall, würde ich sagen, ein sehr, ein sehr ruhiger, angenehmer Zeitgenosse, der auch Ruhe in einen Dreh reinbringt. Bei mir persönlich ist es immer so, dass ich beim Drehen innerlich ein bisschen, ein bisschen aufgeregt bin, ob ich die Bilder einfange, die ich unbedingt einfangen will. Aber nach außen hin versuche Ruhe auszustrahlen und ich habe das Gefühl, Jan ist nach außen hin ruhig und nach innen hin ruhig und äh, holt das beste Ergebnis raus. Ich, ich glaube, dass wir deswegen auch wahrscheinlich uns hoffentlich ein bisschen gegenseitig aufschaukeln vom Niveau her, weil man sich vielleicht gegenseitig immer ein bisschen übertrumpfen möchte oder so, was die Technik anbelangt. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Jetzt haben wir kein Projekt gemacht, wo wir beide Kamera gemacht haben, aber vielleicht kommt das ja auch noch. Was lässt sich über Jan sonst noch sagen? Ich glaube, das, was alle sagen, ist wahrscheinlich die Affinität zum Joker, die unübersehbar ist. Wenn ich bei mir in die WhatsApp-Statie gehe, sehe ich immer direkt Jan und dann klicke ich drauf und es ist immer ein Gift vom Joker oder irgendwie ein Bild oder so. Hast du ein Tattoo vom Joker eigentlich? Oh. Hat er auch. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> Wie viele? Vom Joker 1 bislang. Okay, bislang 1. Okay. Ja gut, vielleicht wären es noch mehr. Ne? Ja, halt super. Ist ein super Typ. Äh, hat sehr viel Ahnung. Ich bin sehr neidisch auf seine auf sein Equipment- auf seine Equipment-Sammlung. Sehr, sehr neidisch. ja Das ist Jan! Ja, in der Gruppe bin ich hauptsächlich hinter der Kamera, neben der Kamera und gebe so ein bisschen Feedback zu allem ein bisschen so, von allem ein bisschen Know-how. Jan hat einen Leichensack und ein Brecheisen im Kofferraum, wie mir gesagt wurde, aber Jan. Jan ist jemand, der ein bisschen speziell ist. Er ist immer eine gute Adresse, wenn man Hilfe braucht. Ich habe ihn jetzt erst über ESP und im Rahmen von ESP kennengelernt. Damit ist er der einzige, den ich vorher nicht kannte. Ich freue mich schon sehr auf sein erstes Projekt im Sinne von, was er selber schreiben wird, weil ich glaube tatsächlich da werden wir uns auch noch mal alle ein wenig überraschend umblicken dürfen, was er noch für Fähigkeiten so besitzt. Der Wahl macht er ja eher noch die Technik, aber da wird irgendwas großes auf uns zukommen oder was kleineres, größeres, weil ich halt glaube, dass eigentlich alle Leute hier was drauf haben, aber halt dass er auch zu diesen Leuten gehört und also er ist nicht umsonst dabei. Über Jan gibt es noch mehr zu sagen. Leider fällt mir gerade nichts mehr ein. Ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel. Aber ich bin ein Mensch. Ich sage den Leuten auch gerne ab und zu mal so, wenn ich irgendwas Gutes von ihnen halte oder so. Und ich hoffe, das reicht ihm aus.